Die Gruppe Isolation. ist dabei Es sind Leute von ganz ganzer ganz Schweiz. Wo, äh, Grünwald, äh, von Grünwald, Basel, Zürich, Bern, Fribourg, Aargau, äh, Gern, Tessin. Wo, wo alle, alle so haben die Probleme mit dem Rückkehrzentrum, mit ORS. Das ist wirklich äh, eine Schweiz mit Problemen. Das ist nicht Wir haben doch vernetzt. Wir bin immer mehr, wir ich immer mehr Vernetzung bekommen äh, halt, äh, noch wo ich haben auch, noch hier, ich bin noch hier, ich wo ich bin hier, ich bin hier, in bin immer wollen ich bin immer noch ich bin immer noch ich hier, hier, ja, es gibt uns nur 20 Jahre, 20 Jahre! Ich habe gesagt, dass die Leute die das nicht arbeiten können. Das Gesetz so sagt, dass wir, die negativ falsch, anders behandelt werden müssen als andere Leute, obwohl wir alle gleich Menschen sind. Ihr müsst einfach das Gesetz weg und ein Gesetz, wo jeder Mensch ist, gleich. Wir wissen über das Ungerecht, das euch passiert. Du hast es richtig gesagt. Gesetze, die unmenschlich sind, die sind zu ändern. Und geändert werden Gesetze genau in diesem Gebäude. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Situation verbessert wird. Es ist absolut unmenschlich, wie lange heute Menschen in der Nothilfe hängen bleiben, kein Recht auf ein Privatleben haben, kein Recht auf eine eigene wirtschaftliche Tätigkeit bekommen. Wir wehren uns dagegen, wir haben leider keine, keine linke Mehrheit in diesem Parlament, aber wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein und was ihr macht, indem ihr hier heute steht und eure Anliegen nach außen tragt, das ist unglaublich wichtig. Nur so schaffen wir überhaupt Sichtbarkeit. Und genau im Migrationsbereich sind es diese unmenschlichen Situationen, die nie für die große Bevölkerung sichtbar sind, weil man bewusst die Menschen versteckt vor der großen Öffentlichkeit. Ja, ich höre gerne ganz, ganz schwierige Schicksale Unsere Parlamente, unsere Mitglieder der Parlamente Vorstädte einreichen, um die Lebenssituation von euch zu verbessern. Und dann kann wirklich nur das sagen, wir tun unser Bestes, wir brauchen aber andere Mehrheiten hier und dafür kämpfen wir Tag für Tag für uns, dafür, dass alle Menschen als Menschen behandelt werden. Sie haben vor zweieinhalb Jahren gereist. Wir wissen, dass die Situation in den Asylheimen sehr schlimm sind. Wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen für Leute wie wir, die hier Fuß fassen wollen, schwierig sind. Und wir wollen das immer wieder auf Tagesliste bringen. Wir wollen, dass bessere Lösungen für euch gefunden werden. Diejenigen, die hier heute dabei sind, die vielleicht auch nicht kommen konnten. Wir sind nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Wir werden diese Vorschläge, die Wünsche, die wir hier aufgeschrieben haben, auch aufnehmen und versuchen, dass sie im Parlament diskutiert werden. Früher hattet ihr keine Stimme, vielleicht nicht so laute Stimmen. Mit dieser jungen Generation, mit dieser weißen Generation, der Kolonien und der linken Generation, versprechen wir da euch, dass wir euch nicht alleine lassen werden.